Ich bin hier in der Aktivität Test bei einer Frage und zwar habe ich hier einen Beleg, da fehlt hier die Umsatzsteuer, die soll man hier ausrechnen und in das Antwortfeld eingeben. Das ist zunächst mal nicht besonders spektakulär, aber ich habe hier einen oder zwei Vorteile und zwar habe ich hier keine Rastergrafik, sondern das hier ist eine Vektorgrafik mit dem Vorteil, dass ich hier über ein JavaScript das aktuelle Datum ausgeben kann. Das heißt, ich habe hier den 26.12. und auch das Lieferdatum, das ist ein Tag davor gewesen, auch das gebe ich automatisch aus. Das heißt, ich habe hier immer ein aktuelles Datum stehen. Und die zweite Besonderheit ist, dass ich hier einen Zufallswert habe. In diesem Fall habe ich jetzt hier 100. Ich öffne hier nochmal eine weitere Vorschau und bekomme jetzt hier als Zufallswert die 700 ausgegeben. Und dazu sind die folgenden Schritte notwendig. Ich habe hier meine Rechnungsvorlage, ganz normal im DIN A4 Format in Word. Und da habe ich jetzt verschiedene Sachen raus, nämlich einmal das Rechnungsdatum. Das möchte ich ja dann automatisch generieren lassen. Damit ich später die Stelle besser finde, trage ich hier mal ein Dollarzeichen ein. Das gleiche hier beim Lieferdatum und beim Gesamtpreis. Die Umsatzsteuer soll ja dann später berechnet werden, das heißt, das hier lasse ich dann frei. Diese Word-Datei speichere ich dann als PDF ab. Ich öffne dann InScape, gehe auf Datei, auf Öffnen und öffne dann die soeben gespeicherte pdf die Einstellungen lasse ich und gehe auf OK. So, also hier mache ich jetzt folgendes. An dieser Stelle soll ja dann der Betrag stehen. Das heißt, ich tausche dieses Dollarzeichen aus und schreibe dann einmal schon mal den Platzhalter hin, den ich später in Moodle brauche. Und zwar mache ich das so, dass ich nichts die komplette Zahl als Platzhalter mache, sondern nur die erste Stelle, damit ich dann mit dem Platz richtig hinkomme. Dementsprechend wird hier nur die erste Ziffer später ausgetauscht. Ja, mehr mache ich jetzt hier gar nicht. Ich gehe auf Datei, gehe auf Speichern unter und speichere dann die Datei als SVG. Ich habe die SVG dann in Visual Studio reingezogen, ich markiere den Code, kopiere ihn dann in eine HTML und zwar in einen Container mit Maximalbreite von 800 Pixeln, damit dann später die Rechnung oder der Beleg dann nicht zu groß wird, nicht zu breit wird. Dementsprechend passe ich dann noch die Breite an und zwar hier auf 100%, das heißt, er nimmt dann die komplette Breite ein. Und die Höhe nehme ich dann raus. Jetzt passe ich hier noch das Datum an, das heißt, ich suche hier mal nach meinem Dollarzeichen. Hier haben wir das erste, das tausche ich dann dementsprechend aus durch den JavaScript-Code für das aktuelle Datum. Das heißt hier Dollarzeichen raus und Code rein. Und dann habe ich hier den 26.12. Dann suche ich das nächste Dollarzeichen. Das wäre dann hier. Und da gebe ich dann den Code ein für das gestrige Datum. Und das ist hier der 25.12. Was ich jetzt noch kontrolliere, ist die Variable, dass die nicht getrennt ist. Also das ist hier innerhalb eines Tags, das wäre dann wichtig, damit Moodle dann diese Variable auch erkennt. Und ja, dann kopiere ich diesen Code dann in Moodle rein. Dazu habe ich hier eine Aktivität Test. Ich gehe auf Test bearbeiten, gehe auf Hinzufügen, neue Frage und wähle jetzt hier einfach berechnet aus und gehe auf Hinzufügen. Ich gebe einen Fragetitel ein, schalte in den HTML-Modus, füge den kopierten Code ein und schalte den HTML-Modus wieder aus. Das Datum wird man dann erst später sehen. Hier sieht man das noch nicht und ich habe hier unten meine Variable. da füge ich die Antwortformel hinzu und zwar habe ich die äh, Variable A und da möchte ich später dann die Ziffern 1 bis 10 vergeben, das heißt von 100 bis 1000. Ich habe hier nur die erste Stelle als Variable, dementsprechend muss ich hier mit 100 multiplizieren und multipliziere dann mit der Umsatzsteuer, das heißt 0,19 eingegeben als 0,19 und dafür gibt es dann die Bewertung 100%. Die Verwendung der Maßeinheit mache ich optional. Das heißt, man kann das Eurozeichen äh, Euro eingeben. Man muss es allerdings nicht. Und ja, hier gebe ich dann das Eurozeichen an. Und dann kann ich hier schon ein Ersatzzeichen suchen für meine Variable. Das heißt, ich klicke hier drauf und erzeuge dann 10 Werte. Die gucke ich mir an und werde sie dementsprechend verändern. sind ja hier Zufallswerte. Das heißt, ich gebe hier die Zahlen von 1 bis 10 ein. Ich gebe da noch einen Arbeitsauftrag ein. Das mache ich hier oberhalb des Belegs. Und zwar soll wir ja die Höhe der Umsatzsteuer berechnen. Dann gehe ich auf Speichern und dann sollte das Ganze schon funktionieren. Ich gehe hier mal auf Vorschau. Dann habe ich hier zum einen mein aktuelles Datum, das ist jetzt hier der 26.12., als Lieferdatum das Tag davor. Und als Zufallswert habe ich jetzt hier die 9 bekommen, dementsprechend 900 Ich gebe jetzt mal das Ergebnis ein, 171 mit zwei Dezimalstellen, Leerzeichen, Eurozeichen, gehe auf Prüfen und habe hier das richtige Ergebnis eingegeben.